Hey ho! willkommen bei der Jeden Tag ein Video vom 1. bis 24. Dezember. So, liebe Kinder, ich bin heute in einem Bunker drin, noch aus DDR-Zeiten. Äh, jetzt stellt sich hier für mich die Frage, in diesem zweitaschigen Bunker mindestens, weil ich äh, schaue mich gerade ein bisschen um, ob äh, dieser Bunker für, die, für den Zivilschutz gewesen ist oder gar nur für die äh. Warum SED, Parteilandschaft? Das will ich jetzt mal erforschen. So, der ist ein bisschen durchgelockt. Hier oben sieht man noch die Kabeldinger. Hier wurden die Kabel nämlich durchgezogen, was aussieht wie Leitern. Mich interessiert hier an der gesamten Geschichte: Hatte das äh, nach der Wende die Bundesbahn noch mal oder nicht? Weil hier nicht alles aus ist und hier safe, die Ute noch eingerichtet gewesen ist. Oh, die Scheiße war grad. Also das. Ich nehme das mal ein bisschen zurück von da oben drum. er gesagt das, das aus die Haare oh, wow. When I'm under your control I'm losing my cool So, ich habe eine verdammt gute Beziehung gesehen. Und ich mache es hier. Ein Cut mit dem Bunker. ist oh, mal. 拜拜